Jeder Bäcker in Deutschland kann Fehrrad anrufen. Frag ihn wer das Weizenbrötchen macht. Das ist geiler als von euch allen. Ihr seid alle Lapp. und Herzlich willkommen aus Wien. Es ist soweit, wir werden den Fairhat Döner heute testen. Den angeblich besten Döner der Welt von Lukas. Wir steppen da jetzt hin, 45 Minuten Fußweg. Ich mache ein bisschen Tourguide, werde euch ein bisschen was zeigen auf dem Weg. Ich habe ein gutes Wissen angeeignet über Wien. Weitere Infos bekommen wir gleich und wir sehen uns jetzt in Wien. Los geht's. Wenn ich über die Ampel gehen will, muss ich hier auch studiert haben. Wie funktioniert das Ding hier? Hier hinter ist das Parlament von 1850. Kaiser Klaus VIII. hat damals hier Wien 1851, März der Dritte, für unabhängig erklärt. Nur so nebenbei als kleine Info. Wie ich vermutet habe, ist das der Maria Theresienplatz. Hier soll angeblich Klaus der Achte seine erste Frau in Jungfahrt und auch geschwängert haben mit Drilling. Ja, habe ich auch gerade erst erfahren. <lacht> es gibt übrigens auch in diesem Video wieder 50 Euro random, und im Algorithmus anzukuppeln. Unter den Kommentaren suche ich einen raus. Einfach irgendwas. Schreibt irgendwas rein und dann natürlich weiterhin eure Empfehlung. Wir haben jetzt 1000 Euro Gutschein. Ihr müsst jetzt sagen, wenn heute der Döner geknackt wird, was jetzt nicht unwahrscheinlich ist, ob ihr sagt, der Gutschein ist fällig. Ich würde sagen ja, aber schreibt es nochmal rein, wenn jetzt die Masse sagt nein, muss ich es anders überlegen. Aber ich sehe Wien irgendwie. Ja, ist jetzt nicht Deutschland, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt geht's zu Pferdöner. So, wir haben hier jetzt die Fährt. Pferd, so viel von dir gehört, Lukas kommt gleich. Ne? Vor einer Woche erst habe ich gesehen, dass die mit Holzkohle das Ganze Holz. macht. Ne? Holz. Vier, vier Jahre lang in ja. der Luft getrocknetes Holz. Wir wollen nur mhm. die Aroma mhm. von dem Holz haben. Ja? Okay. Deswegen muss es voll trocken sein. Und das geht ins Fleisch rein das Aroma, ne? Natürlich. Äh, also den Döner versuche ich so zu machen, so wie es in 40 Jahre draußen vor dem Feuer gekocht worden ist. Ja? Ja. ich werde das knallharte werden jetzt, ne? Okay. Jetzt ist gerade bisschen durcheinander. Nee ja. Und dieses technische Thema. Ach, das macht nichts. Das macht nichts. Hast du das gesehen? Oh, ich sehe schon. Das sieht aus wie bei uns in Deutschland sagt man ein Brötchen, sage ich immer. So richtig gutes Brötchen. Dauerteig, ne? Sauerteig, Ja. Und das, das ist alles Handarbeit? Ich zeig's dir mal, dann. Ja, okay. Ein Messer bitte. Das Brot, ja? Okay. Siehst du, wie das knusprig das ja, ist? Ja, knackig. Und wenn du das und oh. ihn Traum. Das riecht wie das nicht. beste Weizenbrötchen überhaupt. Kann ich euch sagen, so vom Geruch. Geil. Geil. Geil. Das sieht genial aus. Guck mal, wie die das hier jedes Brot einzeln aufgeschnitten. Ah, jetzt legen die gerade das Holz hier rein. Nur Holz. Nur Holz, ja. Was ist das höchste äh, Niveau. Ich weiß auch, dass mehr und noch mehr geht. Ja, ja, das ist runter. Perfekt. Wisst ihr, was mein großes Ziel wäre? Stellt euch vor, wir hätten einen Dönermarkt, wo es nur noch qualitativ hohes Fleisch gibt, weil es so einen Druck auf die Läden gibt, dass es nicht anders geht. Und das wäre für jeden einfach eine Wohltat, ne? Natürlich, sicher. Äh. Man muss fair und ehrlich sein gegenüber Menschen. Guck euch, da kommt das Monster-Ding an. Wir haben nie einen Nachschub. Und in zwei Spieße, das war's. Genau so ist es aus. riecht schon so richtig schön nach Holz, wie beim Lagerfeuer. Glaub mir, das ist ein ganz anderes Feeling als beim normalen Laden. Hat nichts damit zu tun, nichts. Seine Cousine aus seinem Dorf, wo er aufgewachsen ist, arbeitet auch hier. Und zu Als wir 13 Jahre waren, haben wir zur Arbeit reingefangen. Genial, das schweißt zusammen, ne? Ja. Und zusammen nach Deutschland gegangen, zu Fuß wahrscheinlich, ne? Ah ja, wir sind in Österreich. Ihr müsstet auch so eine Toilette nehmen, nur mit Loch. Weißt du, wer hat das so ein Dorf-Feeling gegeben von damals, weißt du? Kein Kommentar. Einfach ein Loch im Boden. Run Renner Rollis, Waber, the G-Sack. Moving slowly on, oder she No more double, go ahead, a detox. Came from the churches, they ain't show, and there's no love. Diese Show für mich, wenn man das hier sieht, und das ist, ist unglaublich. So lieblich lecker, das Brot. Könnt ihr auch jetzt nur ein Stück Brot essen, all also dieses Dünne, wisst ihr? Warum kommt genau diese Form, dieses Kantige, dieses Gerade vom Döner? Bei uns dreht sich der Döner nicht. Bei uns sieht das, das Fleisch nur ja. einmal den Feuer. Und wenn fertig ist, wird abgeschnitten? Wird abgeschnitten. Schau mal, wie das Fleisch, äh. wie das Feuer denn Fleisch pült, ja? äh. Und die Aromen von Holz spürt sie im Fleisch. Wenn es nicht vier Jahre trocken mhm. wäre, ja, ja. dann würde es rauchen und dann das beeinflusst das Fleisch. Sogar das ist extra aufwendig. Es ist Lamm und Rindermix. Richtig, genau. Ja. Ja. Äh, aber nicht Halal, ne? Doch, doch. Bei halal. uns ist die erste Linie Halal, ja. okay. Wir kaufen nur vom vom österreichischen Bauern, ja, ja. weil man hat das zu den Bauern vertraut. Okay. Ich eben mit, danke dir. Ja. Jetzt mal eben schnell ein kleiner Fleischbevierer. Das Fleisch ist der ja Inbegriff von Natürlichkeit. Du hast so einen ganz, ganz intensiven Fleischgeschmack. Und genau diesen Fleischgeschmack, den ich süße. Du hast dieses geröstete Fett, was man von Grill kennt. Knusprig, kostet. das beste Fleisch, was ich bisher gegessen habe. Und zart, richtig zart. Das ist unbeschreiblich. Wie man Grill kennt, wenn jetzt so ein schönes Steak grillt und das Fleisch... Kost angebraten ist krass. Du müsstest es in Deutschland auch laden, auch Laden aufmachen, das wäre Wir machen das zusammen. Echt? Ja. Hättest du Lust da, ganz ehrlich? Ja, also ich würde es schon gerne machen, weil alle meine privaten sind in Deutschland. Ja, aber dann müssen wir ein bisschen teurer machen, den Döner. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr diesen Döner wollt, Ferhardt und Holle Combination in Deutschland, dann schreibt es rein in die Kommentare. Wir versuchen alles, um es zu tun, fährt ja? Genau. <lacht> ja. Lukas, ehrlich da. und grüß dich, Rudi. Wenn du nochmal in deinen Worten jetzt sagst, Lukas, was diesen Döner ausmacht, wieso das jetzt unter Umständen mein bester Döner in meinem Ranking werden wird. Weil einfach das Wichtigste von allem nicht in Vergessenheit geraten ist. Der Spieß. Und in diesem Spieß steckt so viel Liebe, Arbeit, Zeit, Forschung. Probieren, testen, machen, Geschichte, 15, 20 Jahre ausprobieren, Rezeptur anpassen, verbessern, bis ins letzte Detail, einfach alles original gehalten, alles ausgearbeitet, Holzkohle stimmt einfach alles und vorne sind. Man merkt, Lukas nimmt das auch mit sehr viel Leidenschaft. Ja. Ich glaube, dann können wir jetzt snacken, Lukas. Ich glaube, das Fleisch ist gut, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Das Brot hat genug Feuchtigkeit, das Fleisch hat genug Saftigkeit. Wir werden es ohne Soße essen. Einfach Tomate, ein bisschen Salat, Zwiebel, Fleisch, ja. Genau nach meinem Geschmack. So machen wir es, Lukas. mal, Lukas, ich bin jetzt anderthalb Jahre unterwegs, so viel Döner abgeklappert, um den besten Döner Deutschlands zu finden. Beziehungsweise ihn. Ich, ich nehme das jetzt mit einem. Mir egal. Generell den besten Döner zu finden. Und jetzt ist es soweit Und ich hab vielleicht den Moment. Das ist für mich wie Weihnachten, Geburtstag. Alles gleichzeitig. Alles zusammen. Sehr gespannt. wirklich. Ich freue auf deine, mich auf deine, auf deine Reaktion. Vielleicht sollen wir doch mit Soße machen. Wir ich das besser. Nein, nein, nicht nein. nein. So original ich will auch so. Ich will, das Fleisch darfst du nicht äh, schänden. Das darfst du nicht verfälschen. Genau, so ist es. Ist wie wenn du Ketchup auf dem Steak Ja, ungefähr. Ja. Das hat meine ex freundin gemacht. Hab ich das teuerste Fleisch von Aldi geholt. Damals, Rib-Eye, American-Style. Und die macht Ketchup drauf. Ich hab mein letztes Hemd dafür gegeben. Und ich denk mir, na. <lacht> ja. Das ist immer wieder ein Genuss. Wahnsinn, ja. Schmilzt einfach. Ja, ich hätte jetzt nicht bestimmt sagen können, das ist das Holz, aber der Geschmack, den ich jetzt habe, wird denn das Holz sein? Das ist anders. Einfach ganz anders, als wir uns vorstellen können. Also, ich habe da, bevor ich das noch nie was vergleichbares. Dann nehmen wir jetzt einen Döner einfach her. Von diesem Brot mache ich dir Döner. Ja, von diesem Brot. Okay, perfekt. Ganz frisch, ne? Ja, genau. Nur mit Zwiebeln, ohne, Fle äh, ohne Fleisch wahrscheinlich. <lacht> ohne Soßen, Tomate und Salat. Von jedem ganz wenig. Okay, machen wir. Ja. Das riecht einfach so lecker wie die leckersten Brötchen überhaupt, die ihr euch in euren Träumen erträumen könnt. Jetzt kommt unser Döner. Unserer uh. Loco. Uh. Ah, sehr geil, sehr geil. Ja. Ja. Also nur wenig Zwiebeln. Bisschen Salat. Bisschen Salat. Ja. Bisschen Salz, oder? Ja, das ist ja. Nur vom Feeling eben. So sieht er aus, Leute. So sieht er aus. Und man merkt, dass es leicht, es ist fluffig, das ist so leicht trotzdem, weil das Brot so luftig ist, das ist mhm. wie nichts. Kaum. Kaum. Warte. Das ist der Geist du Biss, wenn du alles da hier. Jeder Bäcker in Deutschland kann Pferd anrufen. Fragt ihn, wer das Weizenbrötchen macht. Das ist geiler als von euch allen. Alle Bäcker. Ihr, ihr habt euch alle getes, ihr seid alle lachen. Ein Weizen, ein normales Weizenbrot, so intensiv im Geschmack sein kann. Dieses Fleisch, diese Röstung, das ist ein Traum. Wir rösten, das ist ein Traum. Das freut mich doch. Müssen mal einen riesen fetten Biss machen und merken, obwohl da keine Soße drin ist, nur Fleisch und Brot. Was einfach nicht trocken ist. Trotzdem darf ich. das Update. Es geht einfach runter, also, du musst nicht viel kauen. Nach dem Motto: Früher war alles besser, da war das Brot besser, weil ich weiß nicht warum. Ich bin in meiner Kindheit zurück. Auf diesem Motto wurde dieser Döner kreiert. Pferd auf der Suche nach dem Geschmack seiner Kindheit. Die Geschichte, die der, dieser Döner erzählt. Dieser Döner mit allen, der macht alles besonders. Eine Zwiebel ist ein Zwiebel. Tu sie herein und auf einmal ist es ein pures Gold. Boah. Ich sage es euch krass. Die Zutaten, die drin sind, die merkst du, die spürst du, die kommen durch. Geht ihr hin? Ihr habt nur noch im Kopf diesen Geschmack, der dringt, wirklich Real Talk. Dieser Geschmack vom Fleisch dringt durch euren Kopf durch, durch alles, durch Leib, durch Seele. Ich fühle mich nicht zu Hause. Ich bin angekommen. Ich fühle mich zwar immer noch wie bei Pferd, aber trotzdem lecker. <lacht> was den Döner kurz und knackig beschreibt, ist ein Brot. Das ist an Luftigkeit nicht zu übertreffen. Das ist leicht, hat trotzdem einen Eigengeschmack, einen intensiven, guten. Das ist Fleisch, was durchdringt. Was einfach durch seine Rauchigkeit, durch diese Note, wahrscheinlich durch das Holz etwas herbietet, was man so nicht kennt. Ich habe es so nicht gekannt vor diesem Fleischgeschmack. Auch nicht im Steak. Ich hole mir lieber das. Das ist, wenn ich für euch ein Foodtour mache und ein Steak esse und sage, da fehlt mir der Geschmack im Fleisch. Das ist Geschmack. Das muss ich muss hier in einer Sache enttäuschen, ne? Wir haben nicht den besten Döner Deutschlands gefunden. Wir haben, glaube ich, echt den besten Döner der Welt gefunden. <lacht> ich sage euch, das gibt von mir eine 9,7. Und ich weiß, manche kacken sich jetzt ein. Ich könnte auch eine 10 geben, aber die Hoffnung stirbt bei mir nicht, dass wir trotzdem irgendwann was Besseres finden. Es wird hart, Lukas. Sehr vernünftig. Eigentlich müsste ich das Ranking ausweiten, weil der, da können alle Dönerbesitzer einpacken. Der hat einfach... Ich sagen, der hat nochmal einen Abstand so. Abstand. Also ja. alleine Pamphylia, was ganz oben ist. Das Brot war auch geil, aber das ist nochmal entgegen das Fleisch. Also Ich habe noch nie in meinem Leben ein Fleisch gehabt, was so lange intensiv in meinem Mund drin geblieben ist. Der Geschmack, der bleibt da hinten drin. In zwei Wochen müsstest du dir denken, ich brauche diesen Flavor wieder. Nicht mit Geschmacksverstärker, <lacht> sondern mit Natürlichkeit einen Suchtfaktor auszulösen bei Essen ist schon noch das auf jeden Fall eine ist Unnormal, das ist ganz unnormal. Dafür sollte für Fair hier und ich finde, das sollte jetzt offiziell eine Statue errichtet werden. Ich errichte sie sonst, Mann. Ich danke dir, Lukas. Mann, ich mich dass Fall. ich das erleben durfte. Ich freue mich <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich von dem gefürchtetsten döner Deutschlands auf jeden Fall die Bestätigung habe, dass ich mit meiner Behauptung. Richtig liege. Danke Lukas. Danke, Danke. euch fürs Sehr Zuschauen. Schön. Haut mir einen Kommentar rein. Gerne. Wie gesagt, 50 Euro Gutschein. Random. Für jedes Kommentar, suche ich einen raus einen Gewinner, Da gibt es 50 Euro Gutschein. Vielleicht mal mit fern Dönerladen auf. Habe ich mit eben schon besprochen. Alles klar, <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.